Kasper ist heute in der Buchhaltung beschäftigt und er bekommt eine E-Mail und zwar von einem Kunden. Der Kunde hat fertige Zeugnisse bestellt und diese auch bekommen, aber er hat jetzt festgestellt, dass hier ein Sachmangel vorliegt. Er möchte jetzt aber diese Fertigerzeugnisse nicht zurücksenden, sondern er möchte die Ware behalten. Bittet aber um einen Nachlass von 20%. Das ist ein nachträglicher Preisnachlass, den wir schon vom Einkauf her kennen. nur buchen wir jetzt aus Sicht des Verkäufers. Damit haben wir folgenden Geschäftsfall vorliegen. Der Kunde möchte ja 20% Nachlass haben. Darauf gehen wir ein und wir schreiben dem Kunden 400 Euro netto gut. Wie im Einkaufsbereich verbuchen wir das jetzt auf ein eigenes Konto aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Nachvollziehbarkeit. Das heißt nicht direkt hier auf die Umsatzerlöse, sondern wir richten hier ein Unterkonto ein, nämlich das Konto 5001 Erlösberichtigungen, abgekürzt EBFE. Das Konto ist ein Ertragskonto, weil sich ja halt die Erträge jetzt durch diesen nachträglichen Preisnachlass vermindern. Dementsprechend buchen wir das Konto im Soll. 5,001 Erlösberichtigungen mit dem Nettobetrag 400. Da müssen wir jetzt die Umsatzsteuer noch berichtigen, im Soll auch. 19% von 400 sind 76 Euro. Und das Ganze dann an 2,400 Forderungen, 476 Euro das heißt, die Forderung gegenüber dem Kunden wird um diesen Betrag vermindert. So, und hier nochmal der Hinweis, Unterschied zur Rücksendung. Auch da drehen wir ja die Konten um. Auch da ist ja Forderungen im Haben- und Umsatzsteuer wird im Soll berichtigt. Der Unterschied ist hier, dass wir ein Extra Konto nehmen, um das Ganze nachvollziehen zu können. Und das ist das Konto 501 Erlösberichtigungen.